I've seen what he can do and what he's done in the last three months yeah. and, and the fact that he's able to eat people up and even people who are considered rather strong figures. Abend am fremden Strand. Rot ist der Himmel und der Wind weht übers Land. <laughs> Wo sind die Freunde, die mit mir gezogen sind? Wer sagt mir, wo immer sie sind? Bobby, Bobby, Halleluja! Glory, glory, Halleluja! Bobby, Bobby, Halleluja! sag mir auch wo immer sie sind. Dort in der Ferne wartest du nun auf dein Glück. Einsamer Junge, mancher kehrt nie mehr zurück. Fragst du dich nicht, wie viele schon alleine geblieben sind? Fragst du dich nicht, wie viele es Fragst du dich, wie viele es sind? Einsamer Abend und vom fern ein Lied, klingt. Weißt du, wie viele es die letzte Hoffnung bringt? Noch geht die Sonne jeden Morgen für uns auf. Wer weiß schon, wir nehmen es in Kauf. Boah. Bobby, Bobby, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Bobby, Bobby, hallelujah. Wer weiß schon, show nehmen es in people Bobby, Bobby, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. show Dick <laughs> What do you think of the informality of New York news conferences compared to Washington? Very good. First good. Good luck. <laughs>